Der HWK-Preis 2018 für Frau Katja Urbatsch. Der HWK-Preis wurde diesmal an Katja Urbatsch und die Initiative arbeiterkind.de verliehen. Und wir beherbergen ja die Initiative auch mit Büroräumen und mit Arbeitsplätzen. Dieses Jahr im zehnjährigen Geburtstagsjahr von arbeiterkind.de der Preis auch verliehen wird an Frau Urbatsch als die Gründerin und die Geschäftsführerin. Happy Birthday to you. Meine Mutter hat mich immer unterstützt. Ich hatte selber kein Abitur. Ich bin der Erste, der Abitur gemacht hat und dann dachte ich, ich kann auch studieren im Anschluss. Ich finde es eine gute Idee, diese Erfahrung, die ich gemacht habe und das, was ich gelernt habe während des Studiums, an Arbeiterkinder weiterzugeben. Mein Vater war Zimmermann, meine Mutter Verkäuferin. Ich war der Erste aus der Familie, der studiert hat. Und da hätte ich mir sehr gewünscht, wenn es so eine Einrichtung wie Arbeiterkind.de schon gegeben hätte. Mein Ziel ist es einfach, ich meine eigene Erfahrung und meinen eigenen Werdegang andere Menschen dazu zu ermutigen, ihre Ziele zu erreichen. Arbeiterkind bringt mir einfach ganz viele neue Freunde, Unterstützung in vielen Fragen im Alltag und eine neue Familie, die sich in Hannover für mich eröffnet hat. Mein Name ist Katja Obertsch, ich bin die Gründerin und Geschäftsführerin von arbeiterkind.de. Ich komme ursprünglich aus Ostwestfalen, aus Nordrhein-Westfalen und bin dann nach dem Abitur nach Berlin gegangen zum Studium. Die ersten Wochen an der Uni, die waren für mich schon sehr ungewohnt. Ich habe viele Menschen kennengelernt, die aus Elternhäusern kamen, die ganz anders waren als meins, aus akademischen Elternhäusern. Die haben ganz selbstverständlich studiert, die haben ganz anderes Vokabular gehabt und ich habe mich da sehr unsicher gefühlt und gedacht, so, ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. So Im Prozess habe ich mich da immer mehr mit beschäftigt und gemerkt, ah, der Unterschied ist, dass ich aus einer Familie komme, wo keiner studiert hat. Und das sind nochmal ganz andere Herausforderungen. Und ähm, ja, da wollte ich einfach Menschen helfen und Informationen weitergeben, die ich mir mühsam zusammengesucht habe, dass andere eben leichter haben. Und deswegen bin ich auf den aber der kind, die Idee gekommen, Arbeiterkind zu gründen. Am Anfang wollte ich eigentlich nur eine Internetseite machen. Ich wollte einfach dort Informationen zusammenstellen, Mut machen und ähm, das weitergeben. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, ja, eigentlich muss man in die Schule gehen. Eigentlich muss man dort die eigene Geschichte erzählen und diese Informationen weitergeben und auf die Internetseite aufmerksam machen. Und dann ja, sind wir mit der Internetseite online gegangen. Dann war ich am nächsten Tag live im Deutschlandfunk schon bei Campus und Karriere im Interview. Und dann haben sich eben ganz viele Menschen gemeldet, die gesagt haben, ich möchte mitmachen. Wir haben ja in ganz Deutschland 75 lokale Arbeiterkindgruppen mit 6000 Ehrenamtlichen, die größtenteils selber als Erste in ihrer Familie studieren oder studiert haben. Und die gehen in die Schulen, erzählen ihre eigene Bildungsgeschichte, die wirklich häufig sehr spannend ist und die geben halt Informationen weiter, die ich gerne früher gehabt hätte. Und dann geht es aber eben weiter auch vom Studieneinstieg bis auch mittlerweile in den also die Hauptarbeit bei Arbeiterkind, die wird ja von den Ehrenamtlichen getragen, aber es braucht eben auch ein bisschen hauptamtliche Unterstützung, damit das Ehrenamt ermöglicht wird, also die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, auch Trainings für die Ehrenamtlichen zu machen. Und wir haben in der Regel in den Bundesländern dann eine hauptamtliche Stelle, ein hauptamtliches Büro und in, genau, in Niedersachsen ist halt unsere hauptamtliche Stelle an der HAWK in Hildesheim. Ich hätte nie gedacht, dass das so groß wird, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal hauptamtlich machen werde und dass es das nach zehn Jahren überhaupt immer noch gibt. Menschen bekommen Stipendien, weil wir sie unterstützen konnten, Menschen haben Mut, das Schulum anzugehen, weil wir sie unterstützen konnten. Ja, und ich finde, es gibt nichts Sinnstiftenderes, als Biografien äh, positiv zu, zu beeinflussen und Menschen zu ermöglichen, ihr Potenzial zu entfalten.